Ja, danke schön. Hört man mich? Die Technik klappt? Ja, das ist sehr schön. Ich muss ja sagen, ich bin ein kleines bisschen überwältigt und auch gerührt nach über 15 Monaten, das erste Mal vor Menschen. Und ähm, ja. an der Stelle einfach mal auch einen ganz herzlichen Gruß an alle, die was durchhaben, und das könnten viele sein. Wir haben was erlebt, wir haben äh, so manchen Knicks bekommen, wir haben so manchen Bruch erlebt, wir haben so manche Zumutungen erfahren und wir wussten nicht wann und wie und wer hätte gedacht, dass es so lange dauert. Einfach an der Stelle mal, ich bin so dankbar, jemanden zu haben, bei dem ich äh, nicht nur dankbar sein kann, sondern auch meine Klagen loswerden kann, statt ins Kissen schreien, einfach mal sagen können, mein Gott, was ist das alles, wann hört das auf, geht das je wieder weiter? Und ich bin so dankbar, jemanden zu haben, bei dem ich dann auch dankbar sein kann. Und ich glaube, das ist alles eine Übung, die wir jetzt in diesem Jahr noch vor uns haben, nicht vergessen Schon auch den Schmerz äh, zu spüren, auch zu sehen, was das mit uns gemacht hat, die letzten Monate und das letzte Jahr. Aber auch dankbar zu werden, dass es besser wird. Dankbar zu werden, dass wir durch sind. Und das am Anfang mal so der erste Gedanke, der mir so aufgeploppt ist. Ja, ähm, und jetzt kommen wir zur Message. Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen mit Petrus, darum soll es heute gehen. Und jetzt kennt er, ach ja, viele Petrus-Geschichten. So, und Petrus kannte die noch besser, waren ja seine Geschichten. Und ähm, das Schöne an diesen Geschichten ist, man lernt Petrus kennen, man lernt Jesus kennen und das ist eine super Sache. Und so ein bisschen ist vielleicht bei dem einen oder anderen von uns das Gefühl, ähm, ich würde gern äh, Jesus nachfolgen wie Petrus, habe manchmal das Gefühl, der hatte kleine Vorteile dabei, weil der äh, hat immer schnell Feedback bekommen, ob er es richtig macht oder nicht. So, ne, da, das ist schon so ein bisschen, ne, So, also da, da gab es klare Ansagen, ganze Nacht war hinüber und ah, nichts gefangen. Jesus kommt und sagt, hier komm, fahr raus auf den See, wirf die Netze raus und fang. So, und da hast du eine klare Ansage gehabt. Ne? Und, und da musst du dich entscheiden, entweder du hältst ihn für, was weiß ich, überbewertet oder überdreht oder verrückt oder du sagst, ja, auf dein Wort hin, also es klingt bekloppt, aber auf dein Wort hin mache ich das. So und zack, Feedback, ja, das war richtig. So, das, das, das hatte sofort im Grunde den Effekt zu sehen, jawohl, und Jesus nickt und das läuft und ja, Halleluja. Aber auch umgekehrt, gab es eine Situation, da hatte Petrus Ideen, es gab mal so eine Episode, da hat Jesus so ein bisschen erzählt und Petrus konnte gar nicht richtig folgen. Irgendwie hatte er so das Gefühl, du lieber Himmel, jetzt hat selbst Jesus irgendwie eine kleine depressive Verstimmung. Wir gehen nach Jerusalem, wir warten auf das Reich Gottes, der Herr ist mit uns, die Wunder sind großartig. Und jetzt fängt Jesus an, auf einmal Trübsal zu blasen, erzählt da irgendwas von Leiden und Schlimmerem. Jetzt baue ich ihn mal auf. Warum habe ich gelernt bei ihm? Ja, wer beim Besten lernt, der der kann auch den Besten mal stärken, wenn Jesus jetzt mal durchhängt. Ich richte ihn auf, Petrus geht hin zu Jesus und sagt, hier Jesus, ah, wir alle haben einen schwachen Moment, selbst du. Und, äh, aber das widerfahre dir nur nicht, leiden jetzt. Äh, wir ziehen dem Sieg entgegen. Er kriegt schnelles Feedback. Jesus sagt zu ihm, weiche von mir, Satan ah ja, ist nicht das, worauf man hofft, ne? nicht bei seinen Freunden, schon gar nicht bei Jesus. Ne? Also oh, fühlt sich an wie ein Tritt irgendwo hin zwischen Oberschenkel und Bauch, also irgendwo, wo es weh tut, die Hälfte der Menschheit weiß es, die andere Hälfte ahnt es. Aber, aber, also war jetzt nicht der schönste Tag der Nachfolge Jesu für Petrus, aber er hatte schnell Bescheid. Er hatte schnell Bescheid und, und hatte irgendwie so danach so das Gefühl, oh, das tat weh, aber man lernt. Man lernt, ich höre demnächst besser hin und glaube es nicht besser zu wissen. So, und, und so Geschichten sind viele. Und wir finden das alles total super. Und ja, aber wir haben oft nicht so schnell Feedback, ganz ehrlich. Darum habe ich heute eine Geschichte mitgebracht, wo Petrus ein bisschen unsere Situation hat. Er folgt Jesus nach, ja, der ist aber schon auferstanden und zum Himmel aufgefahren. Auch so Geschichten gibt es ja in der Bibel. Und ich meine die Geschichte der Apostelgeschichte Kapitel 10 in Caesarea, wo Petrus zu tun bekommt mit diesem Hauptmann Cornelius. Ihr kennt das, ihr könnt das ausführlich nochmal nachlesen. Ich werde es ein bisschen nach und nach erzählen. So, und Nachfolge Jesu geht weiter. Jesus ist auferstanden, gibt einen ganz klaren Auftrag. Seid meine Zeugen hier in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis an die Enden der Erde und Hossa, los geht's. Ja, und das ist ein Auftrag, ne? da, da macht man sich auf dem Weg. So, und jetzt läuft auch, also läuft super, lief in Jerusalem super, Krisen, Erschütterung, aber läuft. Und jetzt ist Petrus in Caesarea. Ja, Caesarea ist so ein bisschen, wenn man so will, so im damaligen Judäa die andere Hauptstadt. So die andere kaiserliche, römische Hauptstadt. Ein Riesending, 50.000 Einwohner. Jetzt sagst du ja, meine Unistadt ist doppelt so groß. So einfach mal so ein bisschen Verhältnisse, ähm, frühe Neuzeit, äh, Reformationzeit, äh, Residenz, Kursachsen. Kurfürstentum Sachsen-Wittenberg hat so zweieinhalbtausend Einwohner. So 50.000 war viel, ist eine Megastadt heute. Also wenn du da als galiläischer Fischer hinkommst nach Caesarea, dann fühlst du dich schon so wie irgendwie am Broadway. Du guckst und guckst und guckst. Alle merken, du bist Tourist oder so. Das geht dir als galiläischer Fischer in, in Caesarea schon so. Ja, und äh, natürlich schon cool. Ne? Also für, für so einen Fischer, der da richtig was geworden ist, Anführer einer wachsenden religiösen Bewegung. Petrus steht ein Movement vor und das Movement streut, das Movement wächst. Ja, das ist was. Jetzt in Caesarea, die andere Hauptstadt, die, die heidnische, die römische, die gefährliche, die berüchtigte Hauptstadt, und ja, es gibt aber auch, also wenn du Erfolg hast, hast du manchmal Probleme, von denen du nicht denkst, dass du sie haben kannst, wenn du gerade keinen Erfolg hast. Erfolg ist nicht immer schön, weil du manchmal in Krisen reinkommst, in Herausforderungen, für die du erstmal eine neue Lösung wieder brauchst. Was ist das Problem in Caesarea? Naja, die frühe Christenheit hat einen klaren Zielauftrag von Jesus gehabt. Seid meine Zeugen bis an die Enden der Erde. Ja, klingt erstmal total überfordernd, aber mit dem Herrn der Welt an der Seite und er greift ein und er handelt, was soll da schon schief gehen? So und jetzt stehen sie aber an so einem Punkt, alle merkens, die ganzen alten Jünger, alle merkens, wir, wir nähern uns da einer Entscheidung, ne, einer schwierigen Entscheidung. Wir haben Menschen zu Jesus geführt, ja, die ein bisschen waren wie wir, so, nicht? also Leute, die die Schriften kannten und die die Propheten kannten und dem musste man da nicht alles erklären von Adam und Eva an, wussten die super Bescheid, vieles war eigentlich klar, wir haben immer nur so die Jesuskiste und dann war das klar. Jetzt, ähm, ja komisch, es gibt die ersten so richtig Heiden, ah. So richtig Heiden mit, mit ganz komischen Biografien und Lebensläufen und so. Und die haben echt Dinge gemacht und stecken in Sachen drin, die echt sehr schlimm und falsch sind. Und die interessieren sich auf einmal für uns, die interessieren sich für Jesus und hey, Halleluja, super. Aber, ja aber, jetzt müssen wir irgendwie was überlegen. Was, was wäre denn im, im Fall, dass so einer auf einmal sagt, ich würde gerne an Jesus glauben. So, Halleluja, aber nach dem Halleluja, was ist am Tag danach? So, jetzt die, die, die schwierige Entscheidung ist einfach, es ähm, gibt jetzt zwei Wege. Zum einen, man würde sagen, naja, du, du müsstest jetzt auch erstmal Jude werden. Also das mit der Beschneidung ist für die Männer so schlimm, ist es nicht, wie die Leute sagen. Das, das hört irgendwann auch viel zu tun, aber da müssten wir durch und es wären dann Schon so ein paar Regeln so, ne, mit Essen und Trinken und du, du passt ein bisschen auf und boah, kann man lernen, aber ist jetzt nicht ohne Aufwand so. Heißt natürlich auch, dass du jetzt so mit deiner bisherigen Familie, Freundeskreis, kannst du alle knicken wie wir. Ne? Wäre wär die eine Chance. Oder, oder man macht für die was anderes. Ne? Man sagt, ja, pff, na, dann glauben die jetzt an Jesus. Ohne Beschneidung, wahrscheinlich auch ohne die Sachen, die wir so essen und trinken und uns verhalten und Sabbat. Und ja, dann sind die aber, ja, man weiß auch nicht, dann sind das irgendwie Menschen, die an Jesus glauben. Und das, das Problem ist jetzt, was machen wir eigentlich? Also was machen wir, Jesus Jünger, aus den Juden? Wenn die richtig Juden werden erstmal und an Jesus glauben, dann ist das eine schöne Sache. Das scheint aber eine Wachstumsbremse zu sein. Es gibt irgendwie eine echte Nachfrage von Leuten, die sich das jetzt nicht vorstellen können. Wir könnten auch sagen, die werden richtig als Heidenchrist und äh, gehen aber ihren eigenen Weg. Wenn wir uns dann mit denen irgendwie gemein machen, dann äh, fallen wir mehr oder weniger total raus aus unserer jüdischen Community. Dann werden die uns hassen. Dann werden die äh, uns verstoßen oder so. Und das sind zwei bisschen unangenehme Alternativen. So, und äh, jetzt, jetzt könnten wir sagen, ähm, ja, Petrus, komm, also so schwer kann es nicht sein. Reich Gottes, Jesus, da, da geht es nicht um Essen und Trinken. Da geht es um Liebe, Freude, Versöhnung im Herrn. Nee, Essen und Trinken ist schon zentral. Essen und Trinken ist für Juden der damaligen Zeit eine Frage von Leben und Tod. So das haben die in ihrer Geschichte immer wieder gehabt als Krise, dass Herr Oberer ihnen gesagt haben, ihr eure Vorschriften, eure Gesetze, eure Regeln, da müsst ihr von frei werden. Es gab Geschichten, die hatten sie alle in ihrer Septuaginta, in ihrem griechischen Alten Testament stehen. Da wurden Juden gezwungen, Schweinefleisch zu essen oder gefoltert. Und reihenweise haben sie sich zu Tode foltern lassen, bevor sie gebrochen haben mit ihren Gesetzen, mit ihren Geboten, mit ihren Satzungen. So, und das, das war, für, war für die alle völlig klar. Wir, wir können jetzt nicht einfach brechen mit Gottes Geboten. Aber, aber sollen wir jetzt die, die Heiden, die nach Jesus fragen, sollen wir denen jetzt immer ein Stoppschild entgegenhalten? Da muss doch eine Lösung geben. Und ich bin mir ziemlich sicher, Petrus wurde oft gefragt von Leuten, Petrus, wie schön, dass wir dich treffen, Jesus hat uns ja den Auftrag gegeben, das Evangelium bis an die Enden der Erden. Was hat er gesagt? Wie soll das laufen? Wenn Petrus dann gesagt hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, ich kann mich nicht erinnern, was er gesagt hat, wenn er die gesagt hat, ja, aber das kann doch nicht sein, aber das ist doch total wichtig. Das zerreißt uns doch, das zerreißt die ersten Gemeinden, das, das macht uns fertig. Er, er muss doch was gesagt haben. Also selbst nach der Auferstehung war er noch 40 Tage da. Und, und, und wenn er, da hast du nicht gefragt. Nee, habe ich nicht dran gedacht. Wie hast du nicht dran gedacht? Total, das ist doch das, das, das Erste, was man sich fragen würde, wie, wie soll das denn gehen jetzt? So, ja, dass du ihn jetzt fragst. Also man hört ja, du hast einen echten echt einen guten Draht zu ihm gehabt. Dass ihn einfach mal fragst, ich stell mir vor, da ist Petrus schon wütend geworden, wird gesagt, was meinst du, wie oft ich ihn das frage? Er sagt es mir nicht. So, ich weiß es auch nicht, wie genau wir das hinkriegen. Das ist das Caesarea-Problem. Petrus ist in Caesarea und er ist an so einer Schwelle und er ist irritiert und die Leute sind irritiert und irgendwie waren sie zu erfolgreich und wie es jetzt weitergehen soll, uh, das bringt Konflikte mit sich. So, jetzt macht Petrus erstmal eine Pause. Wahrscheinlich an diesem Tag einfach so eine Pause. Man braucht ja mal eine Pause und so. Ne? Er geht aufs Dach. So andere Klimaverhältnisse kann man schön aufs Dach. Er nimmt sich Zeit zum Beten. Er geht mal raus. Macht das anders als im Theaterstück gerade. Er geht mal raus und sagt, Jesus, hier bin ich, ich habe Zeit. Und holla, Jesus macht was. Jesus äh, zeigt ihm Dinge. Eine Vision. Eine Audition. Kommt jetzt die große Auflösung? Kommt jetzt die Lösung für das Caesarea-Problem von hoch oben? Ja, wäre schön. Also wäre jetzt echt schön, so ne, die alle überlegen immer, boah, wie machen wir das und so. Ja, aber hm, Nachfolge Jesu, das ist manchmal auch witzig. so ne, Was macht Jesus? Vision, ein Tuch wird vom Himmel heruntergelassen und in diesem Tuch allerlei Viehzeugs, wird nicht alles beschrieben, aber so alle möglichen Tiere, jetzt sind nicht alle Tiere niedlich, ähm, werden wahrscheinlich nicht so sieben Katzenbabys gewesen sein, sondern auch so, wo du bei jedem Dritten dich ekels und bei jedem Vierten gar nicht weißt, wie es heißt. Und ähm, eine klare Ansage von oben, schlachte und iss. Ja, endlich mal wieder Klarheit, ne? schlachte und iss. Also so super klar ist das auch nicht, ehrlich gesagt. Gleichzeitig heißt es, unten sind Leute schon am Essen vorbereiten. So ein Tier den Kopf umdrehen, kann man machen, muss man nicht. Aber da kann man es ja immer noch nicht essen und so. Also ist so verblüffend äh, unkonkret, schlachte und iss. Dreimal kommt die Stimme von oben und Petrus aber sagt, ja, pff. Ich bin ja noch mal irritiert, weil. Was soll ich jetzt genau essen? Das sind sehr verschiedene Tiere. Manche dürfte ich essen, manche dürfte ich nicht essen. Und ist auch an sich eine komische Idee, lauter vielleicht reine, vielleicht unreine Tiere so in einem Tuch runterzulassen. Was, was genau will Gott von mir? Will er, dass ich äh, vorsätzlich sündige, dass ich Sachen esse, die sein Wort für unrein erklärt hat? Oder ist es ein Test? Will er im Grunde mir das ganze Chaos zeigen, sodass ich in der Lage bin, zu unterscheiden unrein rein? Also will er das? Will er mich zur Sünde verführen? Oder will er mich im, im Grunde äh, testen, ob ich rausfinde, was rein ist? Ist aber ein bisschen komischer Test, ne? Also diese Reintiere mit dem Unreintieren in einem Tuch. Ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie du hast deine vegane Freundin zu Besuch und stellst ihr so einen Teller Gulaschsuppe vor sie. Und äh, bevor sie Schnütchen ziehen kann, sagst du ganz gönnerhaft: Hier, guck mal, ich habe extra viel Gemüse reingetan, dass du dir das rauswischen kannst. Da freust du dich. Extra so weit gedacht habe an dich. Nee, also meistens freuen die sich nicht. Ne? Meistens ist das für sie nicht so eine dolle Idee. Und äh, auch für Petrus ist es irritierend. W was soll ich machen? Schlachten und essen? So ein Rätsel. So ein Rätsel. Und äh, Rätsel sind ja schön. Und es gibt so eine Sorte von Rätseln, ja, die aber nicht rauskriegst. Na, dann fängst du an zu googeln, dann, dann ist das aber so ein beklopptes Rätsel, wo Google kein Interesse daran hatte, dafür die Lösung irgendwie vorzuhalten. Also ein Rätsel, in das du Zeit verschwendest hast und du kriegst die Lösung nicht. Ist kein schönes Rätsel. Weiß nicht, ob ihr das so kennt und so. Und äh, ja, aber das ist ja der Fall. Also das Minimum hätte ich ja jetzt mir gewünscht, wenn Gott großen Kult macht, Vision, Audition,, boah, großes Theater passiert ja nicht in jeder Gebetszeit, dass da irgendwas bei rauskommt. Aber während Petrus noch so grübelt und weder geschlachtet noch gegessen hat, äh, Besuch Leute. Ja, jetzt ist er wieder zurück in der Ursprungsirritation. Leute sind zu Besuch, weil es, ja, hm, ja genau das Ding, ne? Heiden haben Interesse. So richtig römische Menschen, keine Juden, römische Menschen, mit denen man eigentlich Abstand hält und so, die stehen vor der Tür. Und äh, aus einer Irritation in die andere gestürzt, muss Petrus jetzt zurück wieder in die Ursprungsirritation und irgendwie entscheiden, wie geht es jetzt weiter. Ja, was lernen wir daraus? Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit Studierenden zu tun? Was hat das mit euch zu tun? Ich glaube schon, der Weg ins Studium, das ist so eins der, der ganz großen Schritte, hörten so im Leben, ich würde jetzt schon mal sagen, so der Weg ins Studium rein ist mindestens so krass wie der Weg von Galiläa nach Caesarea. Ungefähr ist, ist das schon so das Ding. Und da stehst du auf einmal in einer anderen Welt. Du kommst aus einer, einer Welt, wo viel auch klar war. Ja, in der Regel hattest du Familie. Oft, wenn du später Christ bist in den 20ern oder mit Glauben was zu tun hast, hattest du einen Jugendkreis, hattest du eine Gemeinde. Und ja, Schule, klar. Ne? Also, ja, das, das war ein Universum, die Schule. War, war jetzt kein Ponyhof, ist schon klar. Aber im Studium kommt es dir manchmal so vor. So im Studium hast du manchmal das Gefühl, dass weder deine Familie noch die Gemeinde wirklich die große weite Welt war, äh, vor der du jetzt auf einmal im Studium stehst. Man unterschätzt da manchmal auch seine Eltern. So. Aber das nur nebenbei, weil ich so alt bin, sage ich das mal dazu. Ähm, und ja, jetzt stehst du in Caesarea, jetzt stehst du in der Uni und wirst zugeballert, jeden Tag mit äh, Wissen, was dein Gehirn explodieren lässt. So jeden Tag hast du irgendwelche Explosionen im Kopf, manchmal schon nicht mehr, da bist du durch oder kannst keine Kacheln mehr sehen, aber dann waren schon zu viele Explosionen und, und wenn du dann noch Leute triffst aus allen möglichen Fachbereichen und dir das klar wird, was da täglich geballert wird an Experimenten und Untersuchungen und international und global und weltweit und alle Sprachen, So ja, dann fühlst du dich wie in Caesarea und Plus, so dann, dann fühlst dich wie im xxl Cesarea. und ähm, ja, kann dich überfordern. So, du musst auf einmal Entscheidungen selbst treffen Noch einmal wird dir klar, vieles war schon auch ein bisschen bestimmt, so durch Familie und Freundeskreis und Clique und Gemeinde, so vieles. Ja, war wie bei Petrus ganz früher, als einfach Jesus nachfolgen hieß, ihm nachfolgen. So, ja, so war es. Ne? Die, die Richtung war klar. Und auf einmal, ja, ist es nicht mehr so klar. So, und jetzt ist es nicht so, als gäbe es da nicht Angebote. Ne? Also, klar, in jedem Alter kriegst du Angebote für betreutes Denken. Klar. Kriegst du Angebote für betreutes Glauben? Also da ist ja auch eine Nachfrage. Es gibt ja ständig Leute, die dich an die Hand nehmen wollen und die sagen, oh du Arm, du bist verwirrt, ja, naja, ich helfe dir, ne? ich, ich kenne die absolute Wahrheit. Das Problem ist, in, in jeder Unistadt gibt es da viele von. Ganz, ganz viele. So, die, die bieten dir alle betreutes Glauben an und betreutes Denken und betreutes Bescheid wissen und so. Und du, du, du musst auf einmal entscheiden, von wem du dich betreuen lässt. Und zu Hause hast du gesagt, na, im, im Zweifelsfall ist äh, Familie... Klicke und Jugendkreis erstmal ein Angebot. Ne? Also da komplett äh, überkreuz sein, ist auch echt Stress oder so. Also wenn ich nicht viel Pech habe, bleibe ich ungefähr mal. So, ah, Das äh, nimmt dir in Caesarea keinen ab. Das musst du äh, im Studium selbst rausfinden. So und Petrus auch. Und ähm, ich glaube schon, Jesus kann jederzeit auch mal so Sachen auflösen. So, und kann jederzeit dir mal den Stupser geben, der dir die nächste Lebensphase rettet. Das Witzige ist, ziemlich oft hat er keinen Bock darauf. Ziemlich oft macht er so wie mit Petrus: Wenn du verwirrt bist, stürzt er dich als Hilfestellung in eine andere Verwirrung, dass du wenigstens mal Abwechslung hast. So, und dann sagt er: Ja, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was du machen wirst. So, ja, was will Petrus machen? Jesus war gespannt. Wir sind jetzt auch ein bisschen gespannt, wenn wir die Geschichte nicht mehr ganz so gut kennen. Ja, Petrus lässt sich drauf ein. Er lässt sich einladen, er lässt sich da irgendwo hinführen und er trifft auf einen römischen Hauptmann. Jetzt sagt unser einer römischer Hauptmann, ja, ist, ist ein seriöser Beruf. Ne? Also was, was willst du jetzt machen? Ne? Ist eine, eine Führungsposition, da hast du 100 Leute unter dir, mit dem kannst du sicher reden. Für so einen Galileischen Fischer, sicher auch ganz cool, römischer Hauptmann und so, der ist super respektvoll. Der ist schon zu nett, fast schon fast verdächtig nett. Und ja, wir über ein paar Dinge noch mal kurz nachkriegen. Was macht ein römischer Hauptmann? Was machen römische Soldaten in Judäa? Die sind da nicht aus touristischen Zwecken, um die äh, religiösen Sehenswürdigkeiten und die Kultur da wertzuschätzen. Die machen da nicht äh, Safari-Urlaub und bringen die Wiesen und so. Äh, die sind da Besatzer. Die sind bewaffnet. Die haben eine sehr gründliche Ausbildung, wie man äh, tötet, wie man foltert, wie man kreuzigt. Äh, es sind deine Feinde. Es sind deine Feinde. Römische Soldaten haben Jesus gegeißelt. Römische Soldaten haben Jesus gefoltert und nicht als ersten und einzigen. Jeder Jude kannte Geschichten von römischen Soldaten, die jüdische Frauen oder Mädchen vergewaltigen, die äh, jüdische Händler bestehlen oder erpressen, die das Land aussaugen, die mit dir machen, was sie wollen, die dich zu allem Möglichen zwingen. Jeder jüdische Mensch hatte Geschichten, was römische Soldaten in diesem Land tun. Warum fanden viele, ähm, Messias wäre eine gute Idee? Weil der Messias diese römischen Besetzer äh, vernichten soll. Das ist doch der Sinn, an einen jüdischen Messias zu glauben, einen jüdischen König, der diese Feinde ausmerzt. Römischer Soldat, römischer Hauptmann, Menschen, die berufsmäßige Killer- und Folterknechte sind, da hast du sehr gemischte Gefühle, wenn du mit dem da sitzt, auch wenn er nett ist. Auch wenn er nett ist. Die hatten bestimmt so Good Guy, Bad Guy beim Foltern gelernt und so. Da, da musst du dich erstmal akklimatisieren, dass du da irgendwie aushältst. Ja und Petrus macht das. Petrus macht das, weil Cornelius ihm seine Geschichte erzählt. So Petrus wird, weiß nicht, ob der Atemübung gemacht hat, aber er beruhigt sich. Er, er wurde ja geschoben, so er hat diesen Stups bekommen. Lass dich mal drauf ein, hör dir das an er hört das und ist von den Socken, weil er merkt, ja, das ist das Ding, weil hier ist bei einem Menschen, wo ich es nie, nie, nie erwartet hätte, eine Sehnsucht gewachsen. Eine Sehnsucht nach Gott. Und Interesse an Jesus, ja, vielleicht mehr, eine Offenheit für Jesus. Eine Bereitschaft von diesem Jesus zu hören. Der hat sich informiert, der hat sich beschäftigt, der stellt kluge Fragen und der will von mir wissen, ob es stimmt, ob es wahr ist. Und ich soll ihm jetzt was erzählen und Petrus hört sich das alles an und sagt, jetzt erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer glaubt und Gerechtigkeit übt. Der ist Gott angenehm. Das klingt für uns so, ja, so allerweltsmäßig humanistisch und so ein bisschen nach äh, Schulunterricht und so, aber es ist ein Riesending, das zu erkennen und einen Römer zu sehen. Es ist ein Riesending, das für deine Feinde zu sagen, dass Gott jeden Menschen auch römische Mörder liebt, und ihnen nah ist da, wo sie sich für ihn öffnen und Gerechtigkeit üben. Und das ist möglich bei denen. Es sind nicht nur die Feinde, die der Messias alles vernichten wird. Das sind Menschen offen. So, ja, und das ist ein Riesenschritt. Das ist für Petrus ein Rieseneinschnitt. Jetzt ist er ein Schritt weiter. Jetzt grübelt er nicht mehr und das ist an der Stelle, glaube ich, auch so spannend. Manchmal hat man ja so Fragen, wie geht es weiter und dies und das. Und wenn man so auf dem Dach sitzt, hat man manchmal das Gefühl, das ist so komplex. Da muss ich noch länger drüber nachdenken. So, und da könnte man ja sagen, Petrus, es klopft, römische Soldaten zu Besuch oder so. Könnte man ja sagen, Moment, das habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Da, da muss ich noch ein bisschen grübeln und da möchte ich jetzt noch mal ein paar Studien unternehmen, da muss ich mich noch mal beraten und dies und das. So und grübeln. Weiß nicht, habt ihr noch Zeit zum grübeln? Weiß nicht, ob man dazu noch kommt und so. Je nachdem, aber vielleicht Corona hat im schlimmen Sinne geholfen, man hatte Zeit zum grübeln. Es gibt ja so eine Grübelfalle. In der Grübelfalle ist man an irgendeinem so Problem, wo so, man ist da dran. So, und man ist da so richtig dran, dass man mittendrin ist. Und dann flüstert das Grübeln einem zu, wenn du jetzt ganz lange und intensiv weiter grübelst, dann kommst du dem Kern des Problems immer näher. Und irgendwann hast du dich so reingegrübelt in das Problem, richtig in den Kern rein. Dann kannst du es lösen. Und leider ist man manchmal so doof und glaubt dieser Stimme. Und sagt sich, ja stimmt, ich habe noch nicht genug gegrübelt. Ich muss das nochmal richtig von allen Seiten betrachten. Ja, ja, ich muss noch viel mehr grübeln. Ich, ich, ich kann mir im Moment zu nichts entscheiden. So, ich, ich schiebe alle Entscheidungen weit von mir weg. Ich habe noch nicht durchgegrübelt. Weiß nicht, ob du schon mal gemerkt hast, manchmal hörst du Stimmen, die lügen dich an. Die Grübelstimme lügt dich an. Die Grübelstimme ist äh, das Problem, für dessen Lösung sie sich selbst hält. Du kannst dich äh, kirre grübeln. Und äh, im immer tiefer Grübeln kommst du nicht raus aus dem Problem. Du verlierst dich total da drin. Manchmal musst du sagen, liebe Grübelstimme, ich glaube, war schon zu viel. Ich glaube, du bist ab sofort keine Hilfe mehr. Ich muss mich irgendwie bewegen. Ich, ich bin fürs Nachdenken, nur wenn bestimmte Gedanken schon 27 Mal vorgekommen sind und du das Gefühl hast, jetzt noch mal 27 Mal, dann leuchten sie mir mehr ein. Nee, das, das Grübeln äh, lügt dich manchmal an. Es, es lügt dir ins Gesicht. Und dann zu sagen, ich glaube der Grübelstimme nicht mehr, ich bewege mich jetzt. Und das ist das, was Petrus hier macht, er, er schreit nicht runter, Moment, ich muss noch hier das Gottesrätsel lösen, vorher mache ich gar nichts, will auch will grübeln und so. Nein, Petrus lässt es, er lässt diese ganze Frage mit Essen und Schlachten und Probleme und er, er lässt sich ein auf eine Begegnung. So, und das ist der, der Schubser, den er von Jesus kriegt, lass dich drauf ein. So grübel dich nicht zu Tode, lass dich ein auf diese neue Begegnung. Und das macht er. Und er lässt sich auf diese ähm, Römer ein. Und ähm, ich glaube, Jesus macht das oft mit uns. Manchmal schubst er uns in etwas rein. Äh, ich weiß jetzt nicht so, euer Alter, eure Generation. Kennt ihr noch How I Met Your Mother? Ja, hat schon der eine oder andere gesehen, geguckt und so. Die, die das kennen, äh, kennen wahrscheinlich auch die Frage, kennen Sie Ted? So, kennen Sie Ted? So, ähm, ja junge Menschen auf der Suche nach der Liebe und du lieber Himmel. Ne? Seit die Eltern das einem nicht mehr abnehmen und alles organisieren, dauert das manchmal länger als eine Staffel, völlig klar. Ne? Da Barney und Ted und, ach, und Robin und man hat es zu tun. So, ne? da, da kann man mitzittern, da ist man in seinen 20er Jahren im perfekten Alter für mit How I Met Your Mother oder Friends wenigstens zu erforschen, wie kompliziert das ist und wie weh das tun kann und warum man nicht loskommt davon, nach der großen Liebe zu suchen. Und ähm, da gibt es immer so diesen Punkt, kennen Sie Ted, dass ähm, Ted so ein bisschen guckt und sagt, ja, die Frau, ja, echt interessant, faszinierend und Barney sagt, ja komm, sprich sie an, sprich sie mal an und guckt, nee, weiß ich nicht und, und so nicht und, und, und dann geht Barney hin, klopft sie an die Schulter und sagt, hier, kennen Sie Ted und zack, sind die beiden im Gespräch. Ähm, ich habe meine Tochter gefragt, funktioniert das heute noch so? Wir hatten ein langes Gespräch, alles geheim. Aber ähm, das Interessante ist ja, ähm, äh, ich glaube, Jesus ist oft so. Jesus ist oft so und macht neue Räume auf, neue Türen, neue Menschen und ruft rein, kennen Sie Ted? Kennen Sie Cornelius? Kennen Sie Petrus? Kennen Sie Julia? Kennen Sie Konstantin? Kennen Sie Maria? Kennen Sie Philipp? So, Jesus macht das ständig. Er pusht Menschen hinein in neue Beziehungen, in neue Räume, in neue Begegnungen. Ja, und, und dann ist er auch gespannt, was daraus wird. Ja, und da kannst du verschieden mit umgehen. Ne? Du kannst da ja blöd gucken, völlig irritiert und sagen, ja, äh, nee, Entschuldigung, ich, ich dachte, wir kennen uns, oh, mein Freund hat sich vertan. Ist ein Missverständnis, ne? ist ein Missverständnis. Und zurückgehen. Du kannst jedes Mal das abprallen lassen und sagen, nee, komm, ich bleib in meiner Bubble, ich bleib in meinem Freundeskreis. Dann braucht man da nicht so viele Staffeln für erzählen. Man kann ein sehr gemütliches, überschaubares, dröges Leben auch absitzen. Oder, naja, man probiert es hier und da. Man lässt sich in neue Räume reinstoßen, man wagt neue Begegnungen. Ja, und dann passiert was. Und das passiert hier Petrus. Petrus lässt sich ein auf dieses, kennen Sie Cornelius, kennen Sie Petrus. Beide lassen sich drauf ein. Und dann passiert was. Ja, und das ist jetzt eine weitere interessante Schwelle. Ich glaube, es gibt im Studium so beide Geschichten. Es gibt so Menschen, die kommen ins Studium und am Anfang total überfahren und dies und das und ach, und, und suchen schnell, schnellstmöglich Ihre Bubble, Ihre Homebase, Ihre äh, Nische, in der Sie irgendwie durchhalten. Und wenn man Sie fragt, äh, wie ist es im Studium, ja, total verwirrend, gibt auch viele Bekloppte und ja, Examen ist bald. Und es gibt die, die sich äh, richtig reinziehen lassen in alles Mögliche. Und die jedes halbe Jahr Entdeckung machen und äh, immer neue Horizonte sehen und immer neue Welten entdecken. Und irgendwann das Gefühl haben, Mensch, meine ganze Jugend, ich fühle mich wie einer, der in eine Sekte groß geworden ist. Und der jetzt ausbricht und, und ständig neue Entdeckungen macht. So, und ich glaube, das sind die beiden schwierigen, schwierigen Entwicklungen, die man nehmen kann in Caesarea, die man im Studium nehmen kann. Die eine ist, ja, das, das Leben absetzen ist ein bisschen schade. Ne? Ein bisschen schade, also ähm, sich hier... Äh, schicken zu lassen, Jerusalem, Samarien bis an die Enden der Erde. Die Welt ist äh, großartig und faszinierend und reich und du kannst in den verrücktesten Winkeln dieser Erde äh, fantastische Menschen entdecken, manchmal ein bisschen bekloppt, manchmal auch nur angeknackst, aber so tiefsinnig und witzig und mitfühlend und du kannst so wahnsinnig viel entdecken, weil Gott es geschaffen hat und du kannst dich verlieren. Du kannst dich verlieren in immer neuen Anfängen, in immer neuen Räumen, in denen du alles vergisst, was je gewesen ist. Und ich finde es so spannend, wie Petrus das macht, als er jetzt mit diesen Römern und Cornelius zusammen ist. Er lässt sich völlig darauf ein und er macht jetzt nicht das Ding zu sagen, ja, als Galileischer Fischer, was wusste ich, keine Ahnung und so. Jetzt fangen wir was Neues an. Cornelius, super, wir sprechen. Ich habe meine Geschichte, du hast deine Geschichte. Lass uns da jetzt mal zusammen was anfangen und so, dass man jetzt hier ganz neu startet und jetzt da alles aus Galiläa, alte Geschichten. Ja, die Welt ist größer, als ich früher dachte. Nein, Petrus in dieser Situation erinnert sich, und er erinnert seine Leute und er erinnert Cornelius an die Jesus-Geschichte. Er fängt an, von Jesus zu erzählen. Der Witz ist ja, Lukas sagt ausdrücklich dazu, die wissen schon viel. Und Petrus fängt auch diese Peredicht an, ihr wisst ja Bescheid. Also offensichtlich hat der Cornelius da schon gut recherchiert. Ja, und Petrus sagt aber trotzdem, du weißt es eigentlich, ich habe nur Bock, dir von Jesus zu erzählen. Weil ich dabei war und weil ich es kann und weil du es auch hören willst. Und dann fängt er diese Jesus-Geschichte an, noch mal ganz durchzuerzählen. Naja, hier erzählt er so in zwei Minuten und so, so die Twitter-Version davon. Ne? Aber, also er wird jetzt mindestens Zeit gehabt haben wie ich, wenn nicht mehr. So, wenn du da schon sitzt, irgendwie am Nachmittag. Der Tag ist noch lang, da muss noch keiner ins Bett. Römische Soldaten halten lange durch. Und Petrus erzählt und erzählt die Jesus-Geschichte. Wer war Jesus? Jesus war der Liebende. Jesus ist umhergezogen und hat Gutes getan und Menschen geheilt, heißt es. Jesus war der Liebende, der hat nicht um sich selbst gekreist. Der hat nicht geguckt, dass er seinen Winkel abdichtet und schön hält und die draußen da alle verachtet. Der ging raus, der war unterwegs und der war bei Menschen, um zu helfen und zu lieben und zu dienen. Jesus war der Liebende und er war der Versöhnende. Ja, er ist am Kreuz gestorben. Er ist ins Leiden geführt worden, er wurde gefoltert, er wurde hingerichtet. Und Das war nicht das Ende. Das war kein Abbruch, das war kein Scheitern, sondern er hatte durchs Leiden hindurch die Menschen geliebt. Und sein Leiden war am Ende sein Lieben. Denn er hätte es nicht müssen, er hätte jederzeit, Sagen können, das war's, ich bin raus. Ihr seid ja alle bekloppt, macht euer Käse hier alleine. Er hätte jederzeit sich entziehen, verweigern, Schlussstrich ziehen können. Und er ging seinen Weg der Liebe immer weiter ins Leiden hinein. So, dass die Jünger vor diesem Abbruch standen und, und fragten: Ist das jetzt der, der völlige Wahnsinn? Gibt es keinen Gott? Ist das das totale Scheitern? Oder ist das die totale Erfüllung? dass er das Opfer geworden ist, das Opfer schlechthin, das Opfer der Liebe, das uns mit Gott versöhnt, das Vergebung eröffnet, das Frieden schafft. Ist er das Lamm, das geschlachtet war? Ist er der Sündenbock? Ist er der ultimative Liebeserweis Gottes? Und das haben sie glauben gelernt. Und dann war Jesus der Verbindende der Menschen zusammengeführt hat. Und Petrus sagt ausdrücklich, wir, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben. Ah, Jesus hat oft mit komischen Leuten gegessen und getrunken. Mit Leuten, die Berufe machen, dass du vor ihnen ausspucken musst. Die illegal Geld verdienen, indem sie andere Menschen ausbeuten oder ihren eigenen Körper verkaufen. Und Jesus hat mit ihnen gegessen und Jesus hat mit ihnen getrunken. Er hat verbunden. Und Petrus taucht ein in diese Geschichte und malt diesen Jesus vor Augen. Und während er von Jesus erzählt, passiert was. Und, und Petrus merkt es, er springt über. Dieser Jesus ist da. Und äh, die haben jetzt nicht mehr Interesse, die sitzen da nicht mehr und sagen, ja, ist interessant, interessanter Prophet, muss man, der konnte heilen, konnte ja nicht jeder, ne? Also, Konnte nicht, interessant, nein, die haben nicht mehr nur Interesse an Jesus. Bei denen äh, öffnet sich das Herz und sie sind bewegt und sie sind berührt. Und sie hören von den Gebrochenen, die Jesus aufgerichtet hat. Und sie hören von den Schuldiggewordenen, die bei Jesus Vergebung erfahren. Und sie hören von Petrus wahrscheinlich, dass er ihnen erzählt und als Jesus gekreuzigt wurde. Und als Jesus ganz allein war und als Jesus wirklich geweint und geschrien hat, da habe ich Blödmann ihn verraten. Und da war ich nicht bei ihm. Und da habe ich ihn im Stich gelassen. Und in dieser Nacht hatte ich das Gefühl, dass ich restlos alles versaut habe und dass ich der Fehler des Universums bin und nicht wert bin, dass die Sonne für mich nochmal aufgeht. Und er ist mir erschienen. Und er war für mich der Liebende. Und er war für mich der Versöhnende und er hat mich verbunden, wie er uns Jüngern wieder verbunden hat. Die Frauen, die allein da geblieben sind und uns blöde Jungs, die wir alle weggerannt sind. Und er hat uns wieder verbunden und er hat uns zusammengekriegt und er hat neue Menschen hinzugeholt und ist seinen Weg mit uns gegangen. Und während das Petrus erzählt, fällt der Geist auf Römer. Woher willst du das wissen? Ja, Petrus sagt oder es ist, Lukas beschreibt es so. Der Geist fällt auf sie wie auf uns beim ersten Mal. Dass die milde eskaliert sind. Die fangen Gott an zu loben und nicht so, wir loben dich, o oh Herr. Sondern, dass die richtig eskalieren, dass die Halal machen. So also ein bisschen Aufstand, so ein bisschen Kopfstand, bisschen Geräusche, wo, wo man sich denkt, haben die einen geraucht oder römische Soldaten und so, Drogenprobleme? Nein, die eskalieren, weil sie von diesem Jesus, von dieser Geschichte ergriffen sind. Nachfolge Jesu, was kann das für uns heißen? Was können wir aus der Geschichte lernen? Jetzt ist das bei so Geschichten ja so, es wäre jetzt die falsche Erwartung zu sagen, sobald du mal so ein bisschen vor zu viel Erfolg irritiert bist und Probleme hast, wie es weitergeht, achte auf folgende Zeichen, ähm, geh auf ein Häuserdach und halt dich bereit, warte auf eine Vision, warte auf eine Stimme von oben, die dir was sagt, warte auf den Engel, der dir den nächsten Impuls gibt, warte darauf, dass dieselbe Geschichte an einer anderen Stelle der Stadt ganz genauso passiert ist, dann, dann, dann weißt du, dass es weitergeht und wenn die Zungenrede die, den Raum erfüllt, dann ist alles gut, dann, dann mach, was du glaubst. So, ähm, also wäre schön, wäre schön und... Ähm, jede Bibelerzählung ist so einzigartig, das ist der Witz. Ne? Also äh, Bibelgeschichten haben keinen Bock auf Schema F, es gibt kein Schema F. Das ist nicht der Weg, das sind nicht die Merkmale. So einfach ist es an der Stelle nicht gemacht. So, was können wir aber dann lernen aus dieser Geschichte? Was heißt Nachfolge für uns? Ich möchte in zwei Richtungen strecken. Zum einen Nachfolge. Führt dich in Neuland. Deine bisherige Welt, ja, ist schön, ist reich und groß. Und Gottes Welt ist immer noch größer. Gott ist nicht dein Hausgott. Er ist dein Weltengott. Und er führt dich immer neu hinein in neue Länder, in neue Welten. Manchmal auch nur auf neue Straßen oder in Nachbarräume. Aber er führt dich in Neuland. Und er gibt dir nicht 100 Prozent, eins zu eins, vorher zu wissen, was da passieren wird und was du tun musst. Er ist selbst gespannt, wie du in, deiner, in seiner Nachfolge deinen Weg findest. Und er hilft dir durch sein Wort. Er hilft dir durch solche Geschichten. Er hilft dir durch seinen Geist der dich offen macht, der dich mutig macht, der dir Ideen gibt und dir nicht immer 100% genau den Weg sagt, aber die Richtung. Nachfolge führt dich in Neuland hinein. In immer neue Herausforderungen, in immer neue Sachen, wo du vorher noch nie von geträumt hast. Jetzt neulich las ich die Woche, außerirdische gibt es vielleicht doch. Ich gehöre ganz ehrlich zu denen, die sagen würden, ja... Jetzt die Ersten bei der NASA werden schwach. Ich halte es immer noch für Quatsch, ganz ehrlich. Weil technologisch kann ich es mir nicht vorstellen. So, aber jetzt einfach mal so, also stell dir vor, der Quatsch wird noch realer. Was machen wir dann? So, was machen wir dann? Die Bibel begraben und uns dafür schämen, dass wir nur so, oh, so ein kleines... Nein, dann, dann hoffe ich doch ganz schwer, wenn das noch realer wird, dass dann so die ersten Wickliffe-Bibelübersetzerinnen im Ruhestand sagen: Ja, also das, das klingt ja jetzt mal einer interessanten Challenge. Ich habe die Bibel übersetzt in drei Urwalddialekte in Papua-Neuguinea. Marsianisch traue ich mir zu, ich habe wieder Bock. So, also darauf würde ich hoffen. So, wenn die ersten kleinen grünen Männchen da sind, kleine Schockphase, würde ich uns allen zugestehen. Und dann Samarien bis an die Enden dieser Erde, bis an die Enden des Universums, glauben wir, eine Geschichte zu kennen, die es wert ist, das Universum zu füllen. Klammer auf, ich halte es ja für Quatsch, aber man weiß es nicht. Wenn es kein Quatsch ist, dann möchte ich so offen sein, neue Welten, neue Herausforderungen mit Hoffnung entgegenzusehen. Und das eine Nachfolge führt dich in Neuland, aber Nachfolge versieht dich auch mit Wurzeln. Caesarea kann dich flashen. Caesarea kann so faszinierend sein und so groß und so herausfordernd, dass du denkst, ja, du lieber Himmel, als Jugendlicher, ich war auch beschränkt. So. Und es äh, stimmt immer. ist immer ein gutes Zeichen, wenn man das Gefühl hat, dass man vor ein, zwei Jahren noch beschränkt war. ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man lebt. Hm? Immer ein gutes Zeichen. So. Und... Deine Vergangenheit besteht nicht nur aus Beschränktheit, sie besteht aus Wurzeln. Die Jesus-Geschichte ist die Wurzel, aus der wir leben. Und in diesem Neuland, in diesen neuen Begegnungen, da geht Petrus zurück auf Null. Da geht er zurück zum Anfang, da kehrt er zurück zu Jesus und fängt an zu erzählen. Und das ist Nachfolge. Jesus ist die Wurzel, er ist der Ursprung, er ist die Quelle. Er ist die Wahrheit, er ist das Maß, er ist der Richter, er ist der, vor dem du dich verantworten darfst. Wie wunderbar, dass wir uns nicht verantworten müssen vor unserem Gewissen, was manchmal total gemein ist zu uns, sondern vor ihm. Dass wir uns nicht verantworten müssen vor zufälligen Twitter-Trends oder Moden, die manchmal ganz schön kurzlebig sind, sondern vor ihm. Er ist der, der da war. Er ist, der da ist. Er ist, der da kommt. Der Liebende, der Versöhnende, der Verbindende. Und diese Geschichte erzählen in alten Welten und neuen Welten, in Herausforderungen, in Krisen, in Erfolgen und im Scheitern, inmitten von Corona und danach, das ist unsere Berufung. Und dazu möchte ich dich einladen: offen sein für neue Welten. Jesus ist schon da und in jeder neuen Welt erinnern an die Quelle, an die Wurzel, an Jesus. Er war schon immer da und sende dich jetzt. Amen.